Ich glaube, den Vlog kann man nicht besser starten als ich habe zweimal meinen Zug heute verpasst. Zweimal wollte ich aufstehen und habe zweimal wecker verschlafen. Es ist mein dritter Zug, den ich jetzt gleich gehe. Ich hasse es. Irgendwann später. Ich saß jetzt gerade zwei Stunden dran, in mein Hotel einzuchecken. Weil, weil man als Minderjähriger irgendwie eine Erkl äh, Einverständniserklärung braucht und ich halt minderjährig bin. Ich muss jetzt gerade dreimal den Aus Ausweis meiner Mutter reinschicken. Ich musste meine Mutter fragen, ich musste den Bildausdruck ähm, abspeichern. Äh. Ausweis meiner Mutter dreimal reinschicken, weil meine E-Mail im Spam-Ordner gelandet ist. Ich musste eine Ersatz-E-Mail schicken. Ich musste die scheiß Einverständniserklärung meiner Mutter... Abfotografieren, die soll es einschreiben, dann wieder abschicken, dann das Bild wieder zeigen. Digga, was zum Fick, Alter. So, und jetzt, jetzt hab ich mein Zimmer. Oh, hast du zwei Keycards also? ja, ja, Ich gut. mach. Kann ich euch helfen? Nein. Alles ja, ja. Die oh. Filme nur. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir, eurem ADHS des Vertrauens, mit Patrick, eurem Furry des Vertrauens. Ist Furry. Okay, und doch. Julius dem König des Vertrauens von Bayern. Hi. <lacht> wir haben uns getroffen. Warum tut sie auf dem Platz? Keine gute Idee. Wir haben uns getroffen, Freunde. Ähm, hier in Nürnberg sind wir jetzt mit Patrick und Julius. Wir gehen morgen ähm, ans Cradas Barcamp. Heute Morgen kommen noch... Morgen Morgen kommen noch... Dorian, Timo, René und Leonie. Keiner kennt sie Diesen, Die müssen alle siegen, nämlich mit der fucking regio hier, fand ich lieb's. Hier ein. Warte, ich muss mein Mike eigentlich yeah. Ah ja, ey, wir müssen. <lacht> oh shit! Wie damals. Oh shit, schau mal die der Lichter. Ein. Ey. <lacht> Digga, ey, auch geil, Lichter an, ne? Ich sehe einfach hier, hat einfach jemand richtig fett seine Finger abgelassen. Wir haben hier. Mh, geil Flecken. Sehr, sehr. fucking mint. Oh, so ein Regendusche, das ist doch geil. Das Klo zum Schiffen. Um dieses Zimmer beziehen zu können, müssen Sie nicht nur eine Nachtfaschale zahlen, sondern auch Ihre Kreditkarte in den Schlitz packen, um anschließend für den Strom bezahlen zu können. <lacht> Pio du lebst 2077, Alter. Und Honig. Wir gehen jetzt runter. Was? Holen gehen wir jetzt? Weiß ich noch nicht. Nürnberg. <lacht> Nürnberg, genau. Ähm, ich habe jetzt hier meine Claire mitgenommen. Die sind sehr, sehr immens, wie mein Cook. Ja. Ähm, und mit der werden wir ein paar Bilder aufnehmen. Er ja. ist also ein Ring gekauft, Süßigkeiten gekauft, Trinken gekauft. Und wir laufen jetzt nach Hause. Nach Hause, genau. <lacht> Natürlich. Ich ähm. nach Hause. Hier ist, Hier ich ist. wollte gerade sagen, Plötzinger eigentlich. Spezi ist übrigens besser, Leute. Ich ich Lass euch da nichts sagen, Alter. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir waren jetzt gerade beim Lidl am Hauptbahnhof, aber ja okay. Danke ich für die Plötzinger Info. Plötzinger nicht das so. Ja, wir gehen ins Hotel, gehen mal Sachen ab, dann fressen wir uns so eine richtig geile Pizza. So eine richtig geil saftige Pizza, Alter. Oder was anderes fertig ist. Ach, so ein certo. Certo. Certo. Certo. Also ja, Freunde, äh, ich sehe aus wie ein grüßes Mit Käm am Bauch, Digga. Geil. <lacht> <Was>? <lacht> Tut's weh? Ich hab zu früh gedrückt. Tut's ja, ja, weh? Ich hab auf extrem gestellt. Das tut's das echt weh? Ist die, ja, mach. Okay, der ist härter, als ich dachte. Das habe ich nicht damit gerechnet. Echt? Der Ball hat da Ich hab auf extrem gestellt, weil... ich Ja, das ist gut, ah! Ach du Kacke! Nein! Ich <lacht> den <lacht> Ich hab nur versucht, diese Dose zu öffnen. Und im nächsten Moment ist dieses. Ich hab das Ding einfach weggeschossen, ich hab keine Ahnung wo das liegt, irgendwo da hinten und einfach so ein Cola strahlt, hat die ganze Wand vor voll, mir voll gemacht. aber man sah nicht, dass das kaputt ist, da war kein Loch zu sehen, da war einfach so ein kleines Loch ganz an der Seite, wo es rausgeschossen ist. Ich würde mal sagen, ähm, das war's mit diesem kleinen Vlog, es ist nichts viel passiert, Maybe ladet ihr einfach gar nichts hoch, keine Ahnung, denn es ist hier gar nichts los. Ja, Perfekt. Patrick frisst gerade seine Cola, ähm, wir holen jetzt eine Pizza und chillen ein bisschen und genießen den Tag. Also ja Freunde, ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Patrick, du hast die finalen Worte. Abonniert Captainus. So sieht's aus und folgt bitte, hört unseren Podcast an. Der ist so geil. Also sehr gut, Freunde. Also tschüss. Sag gerade noch was. War <lacht> oh, das ist smooth, Alter? Ja geil.